So, verkaufen wir was. Ähm. Alter, so, dass 150 wert ist. Alter, kriegst du sowas von? Moment mal. Ich glaube, man kann sogar den austricksen, wenn man auf Nein geht. Nein. Man kann bei irgendwelchen Sachen kann man manchmal auf Nein gehen und dann bietet er einem mehr Geld. Das ist sehr, sehr lustig. Ja. Äh, ja, komm. Kriegst du. War es nicht dieses Super gute, was einem mehr Leben gibt? Das war... Das, das, was ich jetzt gerade verkauft habe, heilt 65 HP, da wir nur 20 haben. Achso, ja. Ja, damit... <lacht> ähm... Ich nehme mal das hier, dafür kriegen wir bestimmt noch was. Und das brauchen wir auch nicht mehr. Ähm... Ja. Wo ist es? Da. Ballschuh. Probieren wir das mal? Ne. Verstehe ich nicht. Manchmal kann man es. Okay. <lacht> Okay, passt schon. Jetzt haben wir mehr als genug Geld für den Mystery-Key, das ist sehr gut. Ach stimmt, da war ja noch was. Ja, das ist... Mm, wir machen das heute, also... Wir müssen auf jeden Fall, bevor wir in den Chor gehen, das mit dem Mystery-Key machen, finde ich. Damit das ja. ein wenig interessanter wird. Du weißt ja, was da drin ist, ne? Ja. Okay. Und äh, den anderen Shit. Mit dem Secret Boss können wir dann nach dem Mystery Key machen, aber ich würde sagen, das machen wir als erstes. Das ist sehr viel und herlauferei. Yay. Hallöchen. Mystery Key. Yay. Tschüss. Ja. Ich meine, hier waren wir noch nicht. Ich bin so froh, dass du mit anderen befreundet bist. Ihr zwei versteht euch wie Pasta und Feuer. Okay. Das ja, war noch Rocky. Ja, war ein Tag, ne? Rocky! <lacht> <lacht> Seit wann spreche ich anderen? Seit immer. <lacht> Schon ein bisschen länger her, ich weiß. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Hey du Rabauke, was geht ab? Hachi! Papyrus, wie hältst du nur diese Kälte aus? Ich habe keine Haut! <lacht> Warum gehen wir da nicht zu Grillen? Bilbies weiß. Ich fett hasse. Aber du hast keinen Magen. <lacht> nein. Aber ich habe Standards. <lacht> oh nein, wir erfüllen alles seine Standards. <lacht> so, meine Freunde. Ja. Hier ist das. Ach ja, hier ist Blues Haus. Und hier. Abgeschlossen. benutzt den Mystery-Key. Die Tür des roten Hauses wurde geöffnet. Der Schlüssel verschwand. Rein hier. Das sieht ziemlich interessant aus, findet ihr nicht? Ja, dafür haben wir so viel Geld ausgegeben. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> Liebes Tagebuch. Shirens Schwester ist vor kurzem gefallen. Das ist traurig. Ähm, Shiren war dieser eine Gegner, die so, äh, die so ähm, hier schüchtern ist und gleichzeitig singt. Wenn ihr euch ist noch so dran lieb. erinnert. Ja. Ohne ihre Schwester, die für sie spricht, ist sie noch viel zurückhaltender geworden. Also ging ich zu ihr und sagte ihr, dass sie, Bluki und ich, einmal zusammen auftreten sollten. Ihr hat die Idee gefallen. Und wer mit Bluki gemeint ist, sollte klar sein. Ja, Liebes ich Tagebuch, ja. ich mag es, ein neues Tagebuch für jeden Eintrag anzufangen. <lacht> ich mag es, Tagebücher zu sammeln. <lacht> Liebstes Tagebuch. Unser Cousin hat die Farm verlassen, um eine Attrappe zu werden. Damit bleiben nur Bluki und ich. Bluki hat mich gefragt, ob ich auch körperlich werden möchte. Aber das ist gleichgültig. Komm schon, Bluki. Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Und außerdem würde ich sowieso nie den Körper finden, den ich finden möchte. Also die Attrappe gehört auch hierzu. Liebes Tagebuch, ich habe jemand Interessanten gefunden. Letzte Woche habe ich eine Werbung für meinen Menschen-Fanclub geschrieben. Heute war unser erstes Treffen. Nur eine Person kam. Ehrlich gesagt ist sie ein Trottel. Sie ist von diesen furchtbaren Cartoons besessen. Aber sie war auch ein wenig witzig. Ich möchte sie wiedersehen. Wisst ihr, wer da gemeint war? Ähm, um, Tor? Nein. <lacht> Steht auf Cartoons. Ah, ähm, Elphes, Natürlich. Ah. Liebes Tagebuch, die Tagebuchsammlung geht fabelhaft voran. Ich habe jetzt fünf <lacht> Stück. Liebes Tagebuch, sie hat mich heute mit etwas Besonderem überrascht. Zeichnungen eines Körpers, den sie für mich bauen möchte. Eine Form, die meine wildesten Fantasien übersteigt. Eine Form, in der ich mich endlich wie ich selbst fühlen kann. So wie ich jetzt bin, kann ich einfach kein Star werden. Entschuldige, Bluki. Meine Träume warten nicht für jeden. Und, wer hat hier gewohnt? Metaton? Ja, Metaton. Denn Metaton no. hat eine Seele, obwohl er ein Roboter ist. Und der Körper wurde von Elphys gebaut. Ist relativ klar. Ja, das ist eigentlich ziemlich interessant. Muss ich sagen. Und Nepste Blue ist halt eben hier der Nachbar. Und die waren Freunde und dadurch, dass Metatron gegangen ist, ist er jetzt ziemlich traurig und Mixed CDs. <lacht> also ja, das ist einfach so interessante Informationen. auch dass der Cousin eine Attrappe werden wollte und einfach hier unten halt quasi war. Das ist einfach sehr cool hier, denn hier gibt es noch ein bisschen was zu sehen. Man kann tatsächlich auch hier, wenn man hier das 100 Gold bezahlt, äh, kann man hoch und da gibt es dann... Äh, Ah nee, da ist der Chor, da wollen wir noch nicht hin. Ähm, und da gibt es dann ähm, die Möglichkeit, unter der Bettdecke ein bisschen zu spielen. Das ist sehr unnötig. <lacht> oh. Äh, ja, dann bist du halt so, äh, so... So eine Beule unter der Bettdecke und kannst dann da auf dem Bett rumlaufen. das war's. Sehr spannend. Sehr spaßig. So, reden wir mal mit dem Typen. <lacht> Wer möchte Ihnen gern sprechen? <lacht> Ey, ist ziemlich crazy. Möchte jemand? Dann kann Lucky ihn ja synchronisieren. Ja, Lucky. Okay, ich probiere es mal. Er ist ziemlich crazy, deswegen. Willkommen im Entity Burger House, zu Hause des Glam Burgers. Wir lassen den Tag glänzen. Das war Ich ziemlich hab kein Wort verstanden. <lacht> <lacht> Tut mir leid, <lacht> Es ist gegen die Regel, mit Kunden zu reden, die nichts gekauft haben. Oh wow. Äh, 14, 20. Alter, diese Glamburger sind so geil, aber die sind so fucking teuer. Steak in Form von Metatons Gesicht. Mhm. Frag bitte nicht. Ja, wenn man richtig viel Gold hat, kann man hier halt abgehen, aber ich habe nur Geld für das hier. <lacht> Danke hab einen super duper Tag. Ich mag das Face. Was? Warum möchtest du mit mir reden? Ich bekomme Ärger, wenn ich zu Kundenfreundlich werde. Entschuldige. <lacht> <So>. <lacht> also ich wollte mal ein Schauspieler werden. Ich komme langsam in die Jahre. Also lass mir da einen Ratschlag geben, kleiner Kumpel. Du hast doch Zeit. Lebe nicht wie ich. Ich 19 Jahre alt, dann habe ich schon mein ganzes Leben verschwindet. Hör <lacht> zu, ich mag dich kleiner Kumpel, also bewahre ich dich vor einer Menge Ärger. Mache niemals etwas mit attraktiven Leuten. Daniel. Weil du keiner von ihnen bist, <lacht> werde sie nur, werden sie nur versuchen einen Vorteil aus dir zu ziehen. Zum Beispiel, als <lacht> diese beiden Weiber mich gefragt haben, ob ich ihnen ein paar Glamburger bringen kann. Und ich sagte, als naiver Jugendlicher natürlich, ja zu ihm. <lacht> <Flösch -Idee. lacht> ich bin also zu dieser Gasse gegangen, um diese beiden Frauen zu sehen und, ähm, du weißt schon, sehen, was als nächstes passiert. Ja. <lacht> da, ne? Äh, sah mich mein Chef und fragte mich was ich gerade mache ich habe mich so erschrocken dass die Hamburger aus meinen Taschen auf den Boden fielen da ich nicht mein Gesicht verlieren wollte, habe ich sie schnell versucht aufzuheben aber als ich mich herunterlehnte hat das Gewicht der restlichen Ber Hamburger dafür gesagt, dass meine Hose herunterrutschte <lacht> oh, Mann. die Frauen lachten mich aus es nennt mich jeder Burger-Pants. <lacht> Als ich das erste Mal in Hotland ankam, war es mein Traum, mit Mettaton zu arbeiten. Naja, sei mit deinen Wünschen vorsichtig, kleiner Kompe. Gott, hast du dich irgendwann einmal, irgendwann einmal umgesehen? Ich sah ist ein Labyrinth aus schlechten Entscheidungen? Und jedes Mal, wenn jemand etwas zum Besseren wenden möchte, widerspricht er und sagt, das ist nicht so, wie man es an der Oberfläche macht. <lacht> oh, richtig. Menschen essen immer Hamburger, die aus Paletten und Kleber bestehen. <lacht> Warum finden Leute ihn nur so attraktiv? Er ist wortwörtlich nur ein verdammtes Rechteck. <lacht> ja. Weißt du, ich habe einmal einen dieser... Ähm, Kids online bestellt, um, um mich rechteckiger zu machen. Ja, sie funktionieren nicht. <lacht> oh man. Zukunft? Welche Zukunft? Nichts hier unten wird sich jemals ändern. Ich werde vermutlich immer an diesem blöden Arbeitsplatz gefangen sein. Oh. Aber warte, es gibt eine Sache, die mich vorantreibt. Wenn Escor nur eine weitere Seele hält, kommen wir endlich an die Oberfläche. Ich hätte eine völlig neue Welt sein da draußen. Muss es eine zweite Chance für mich geben. Für jeden. Also bleib stark, Löne Kumpel. Wenn ich groß rauskomme, werde ich an dich denken. Ich mag ihn. Ja. <lacht> <lacht> oh, du bist neu. Löwe. Metaton sieht wirklich cool in dem Kleid aus. Es gibt mir das Gefühl, dass ich auch eines tragen könnte. Okay. Ignorieren Moment. Ich glaube, es ist besser, wenn wir irgendeinen Aufzug nehmen. Wir gehen hoch. Nächstes Treffen, 10. Oktober um 20 Uhr. Ich möchte den Typen eigentlich sprechen gleich. Ist mir egal. Wenn keiner will, kann ich machen. Dann mach. Ah! Ja, ich bin spät! Ich bin spät! Tut mir leid! Doom. Ich glaube, er heißt. Ich glaube, er heißt So Sorry. Man, man blockiert dich freundlich. Er hat immer einen anderen Hut auf, übrigens. Das ist random generated. Ähm, ja. Er ist echt nicht so easy. Ja, So Sorry heißt er. Etwas. Du winkst. Er scheint zerstreut zu sein. Oh, tut mir leid. Wie ungeschickt von mir. Ich habe dich angerempelt. Ich bin so ein Tollpatsch. Ich wollte nur etwas zu zeichnen finden. Und. Oh nein, es ist schon in Ordnung, es ist in Ordnung. Ich gebe dir ein Geschenk für all den Ärger. Lass mich mal in, meine Weste in meiner Weste lassen. <lacht> <lacht> und das ist der Bosskampf. <lacht> ja, das war noch einfach, aber der Gegner sieht nervös aus. <lacht> er wird schwer. Analyse. So sorry, diese Kreatur ist zur so falschen Zeit halt am falschen Ort. <lacht> ähm, ich finde nicht, was ich denn hergeben würde. Warte, warte! Ich habe meinen Block! Nice! Ich kann dir ein Bild zeichnen! Wie super! Hm. Ich bin ein Künstler, weißt du? <lacht> ich zeichne dir ein tolles Bild! Das ist so, oh fuck. Darf ich kurz erwähnen, dass das echt nicht so cool ist hier? <lacht> so. Der Gegner versucht seine Bewegungen nachzuahmen, um dazu zu gehören. Cool. Ich hab Angst, dass ich beim nächsten Angriff down gehe, ne? Ohne Oder Witz! Bosnisch. Du weinst. Er scheint zerstreut zu sein. Äh, Entschuldige, die Zeichnung ist nicht besonders gut geworden. Warte! Ich erkenne das Problem! Ich muss nur ein besseres Blatt Papier finden! Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. <lacht> weißt du, all seine Angriffe sind halt auch nicht mal gewollt, das ist halt das Lustige an ihm. Okay. Ja. Regnard hat mit seinen Fingern wie ein Presslufthammer. <lacht> du sagst Hallo, scheint zerstreut zu sein. Meine Papiere sind einfach nicht gut genug. Ist in Ordnung. Ich weiß, was ich mache. Ich nutze meinen magischen Stift. Er musste ja irgendwo unter diesem Papier sein. Oh fuck you. <lacht> oh Gott. Alter, nein. Ich glaube, man kann sich hier oben sogar verstecken. Das ist relativ safe. Oh Gott. Ich will mich eigentlich schon heilen, wenn ich ehrlich sein soll. <lacht> Oder glaubt ihr, ich halts durch? Ich probiere es mal. Ich glaube, du schaffst noch eins. Hier, ich habe ihn. Mein magischer Stift ist super. Alles, was ich zeichne, sieht absolut realistisch aus. Oh nein. Oh, nein. <lacht> das ist ein wenig surreal. Oh fuck you. Nein. Oh, das ist so schwer, ja, ist, Leute. Ähm, der gezeichnet ist. Oh, Warte, warum hast du ein Leben geschenkt bekommen? Weil ich doch die Schürze anhab. Ah, stimmt. Ich wünsche einen schönen Tag, du bist komplett geheilt. Ah! Oh Gott. Das ist echt nicht einfach. Wie ja, machst das Was kann ich mit denen machen? Zeichnen. Zeichnen in ein Boot und es ist weg. <lacht> ah. Ach du Scheiße! Weg! Zeichne ein Bonus weg! Ich hab's vermasselt. Ich, hab echt's vermasselt! ich hab's echt vermasselt! Oh nein! Da nutze ich einen normalen Stift! Ich gebe mein Bestes! Alter, das ist die schwerste Attacke! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Ja, eigentlich musst du das gerade ziemlich gut. Alter, ja. das ist absolut Lack, was ich hier. LOL! <lacht> ich werd mich sowas von heilen. <lacht> LOL, das, das war eigentlich ziemlich gut, so. Alter, Alter. Bist du bereit? Ich bin fertig! Hier ist dein Bild, was denkst du? Es ist ein... Repräsentation deiner tiefsten Essenz. Es ist toll, oder? Ja, absolut. Ja? Er denkt, meine Kunst ist furchtbar. <lacht> Nun? Ich verlasse dich jetzt! Tschüss! Man sieht sich! Sayonara! Nett dich zu treffen! Hasta la vista! So endet Adi. heute wieder Discord-Call. Sollte gehen! Yay. Jedes Mal! Ist es eigentlich so, dass sich seine Zeichnung ändert, je nachdem wie man spielt? Äh, Ich glaube nicht.